Seit paar Tagen sind wieder Minusgrade Alles nass und grau Warte an der Bahn Endlich kommst du an Mir ist kalt, deine Hände sind warm Du fragst mich, hast du auch genug Vom Winter in Berlin? Ja, ich gehe dir nach Hochhausdach Schwarze Wolken, wir bleiben wach Wir träumen 4000 Meilen übers Meer In Malibu Komm wir springen in die Wellen, tauchen ab, tauchen auf Schwimmen mit Delfinen, sind voller Alle sind so lost. Kommst du mit mir mit? Route 66 in meinem Fenster brennt noch ein Licht. Ein kleines Zimmer, großes Bett. Der Schnee fällt auf Berlin. Haben eine Insel gebaut, wie im Traum. Wir träumen der Sonne. 4000 Mal übers Meer in Malibu. Komm, wir springen in die Welt, tauchen ab, tauchen auf. Schwimmen mit Delfinen, sind voll auf, auf einer vielen Himmel.